ja hallo meine freunde hier kommen wir zu einem kleinen video von mir denn morgen startet ja schon um 19 uhr mitteleuropäischer zeit das apple event als Livestreaming. und ich persönlich freue mich auch schon drauf na klar auch aufs iphone 13 und ich hoffe dass die meisten futures auch so kommen wie es geleakt worden ist und äh, würde mich das auch freuen abgesehen von der apple watch 7 dass dann auch vielleicht das iPad Mini vorgestellt wird und vielleicht noch andere Futures, dass mal wieder ein Highlight kommt. Ich persönlich freue mich schon drauf, werde mir am 15. schon gleich meine Telekom-Reservierung beanspruchen, so dass ich dann mein iPhone ganz schnell bekomme. Denn ich möchte gerne das iPhone 13 Pro Max haben. Das hängt jetzt nur davon ab, Gibt es das noch mit 256 oder mit 512? Also mit 128 GB ist es mir persönlich zu klein. Dafür filme ich zu viel und fotografiere zu viel dafür. Aber das muss jeder, klar, jeder selber entscheiden. Ich hoffe, dass die Akkuleistung auch entsprechend groß ist. Gut, soweit mir bekannt ist, ist na, die Kamera wird deutlich besser werden. Neuer Prozessor, dieser A15 Bionic wird kommen. Ich hoffe, dass denn auch das Display Panel 120Hz haben möchte oder wird, also ich würde mich freuen darüber. Was hat es dann klar mit der Satellitenfunktion zu tun und betrifft das dann auch in Deutschland? Ist es möglich? In einigen Ländern ist es wohl nicht möglich, das ist na klar auch nur eine reine SOS-Funktion. Ja, und dann lasse ich mich mal überraschen. und. Ich hoffe, ihr seht euch das auch an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es soll auch nur ein kleiner Weckruf sein, dass morgen ein Apple-Event ist. Und wenn es euch gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und wenn ihr keine weiteren Videos in Zukunft verpassen möchtet, wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Es werden viele Sachen präsentiert und ich versuche es zumindest. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao, euer River Dave. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Supportet mich weiter, unterstützt mich weiter, abonniert meinen Kanal, so also verpasst ihr keine Videos. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer River Dave. Ciao, ciao.